Hallo Freunde, in diesem Video werde ich euch erklären, wie, wie man Samsung Smart Hub Fernseher entsperrt. Dieses Handbuch ist derzeit die einzige bekannte wirksame Lösung für dieses Problem. Dieses Video ist für alle nützlich, die am 22. Januar und 4. Februar dieses Jahres unter der kürzlichen erfolgten von Smart TVs durch Samsung geliehen haben. Also fangen wir an! Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen,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 Auf dem Bildschirm wird die folgende äh, Beschriftung angezeigt. Dieser Fernseher ist in der Region nicht voll funktionsfähig. Um dies zu beheben, müssen Sie in das Service-Menü gelangen. Um zu Service-Menü zu gelangen, benötigen Sie eine spezielle Service-Konsole oder ein Smartphone mit Installationsschluss und einer speziellen Anwendung. Auf der Fernbedienung müssen Sie auf Info Factory klicken. Für das Telefon müssen Sie zum Play Market gehen und die kostenlose Anwendung ERCOIT hier finden und herunterladen. Der Link wird in der Beschreibung sein. Wir starten die Anwendung hier in der unteren linken Ecke, klicken Sie auf drei Punkte und wählen Sie Download ERCOIT-Datei. Als nächstes suchen wir nach einer Fernbedingung für den Samsung-Fernseher. Wir brauchen eine Service-Fernbedingung, sie steht ganz am Ende der Liste 2008 Remote. Wenn Ihr Fernsehgerät mit einem Netzwerkkabel an den Router angeschlossen ist, muss das Kabel angezogen werden, bevor Sie mit den Einstellungen fortfahren. Schalten Sie das Fernsehgerät aus, wenn es eingeschaltet ist, und schalten Sie es bereits über das Telefon ein. Drücken Sie die Router Ein/Aus-Taste, klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Info und dann auf Factory. Dann sollten sich das Servicemen öffnen. Nach dem Umschalten auf das Servicemenü können Sie bereits die Standard-Fernbedingung äh, des Fernsehgeräts verwenden. Um zu diesem Menü zu gelangen, äh, war eine r anwendung erforderlich. Wenn Sie eine vollwertige Fernbedingung haben, können Sie versuchen, das Servicemenü von dort aus aufzurufen. Drücken Sie dazu auf der Fernbedingung äh, nacheinander langsam die Tasten Mode äh, 119. Enter. Und warten Sie, bis das Service-Menü angezeigt wird. Drücken Sie dann 1234, woraufhin ein erweitertes Menü angezeigt werden sollte, die na, bei allen Modellen verfügbar Achten Sie als nächstes äußerst darauf, dass Ihr Fernseher nicht zu einem äh, Ziegelstein wird. Wie es heißt, Befolgen Sie die äh, streng angegebenen Anweisungen. Optimieren – Öffnen – Locker Set hier müssen Sie die folgende Lokalisierung EURS AVR einstellen. Gehen Sie als nächstes zum Element MRT-Option und öffnen Sie es. Gehen Sie zum Language Set und drücken Sie die Enter. Drücken Sie rechts bis CIS angezeigt wird. Klicken Sie auf Return. Dann gehen wir in die Region. Hier sollten Sie ein paar neuro stellen. Installieren Sie in pnplanguage.de und Wifiregion region Q. Damit ist die Einrichtung abgeschlossen. Gehen Sie als nächstes zu Factory Reset und drücken Sie Enter. Und wieder Enter. Wir warten, bis sich der Fernseher ausschaltet. Jetzt müssen wir vort äh, vortäuschen eine IP-Adresse durchführen. Dazu benötigen wir einen Laptop oder Computer mit einem Wifi-Modul. Wir brauchen einen Laptop oder PC über ein Internet-Kabel mit dem Router, dass er das Internet über ein Kabel erhalten hat, aber nicht überladen. Wir warten, bis sich das Symbol in eine Kabelverbindung ändert. Jetzt müssen Sie zwei Programme herunterladen. Connectify and Hide Me Anstelle von Hide.me VPN können Sie auch einen anderen praktischen VPN-Client verwenden. Installieren Sie Connectify und stimmen Sie dem Neustart zu. Laden Sie Hide.me VPN herunter, installieren Sie es und starten Sie es, Wenn Sie eine Testversion. Wir ändern den Standort, zum Beispiel Deutschland, und klicken auf verbinden. Öffnen Sie Connectify erneut. Wählen Sie unter Internetfreigabe die Option Hide Me Adapter aus. Netzwerkzugriff Im Router-Modus Geben Sie den Namen des Zugangspunkts und das Kennwort an. Klicken Sie auf Access Point ausführen. Wir stellen beispielsweise vom Telefon aus, eine Verbindung zum Zugangspunkt her und prüfen, ob sich die Region geändert hat. Verwenden Sie dazu den Dienst HUER. .net oder 2 IP Region Deutschland, alles stimmt. Schalten Sie nun den Fernseher ein, wählen Sie Deutsch und drücken Sie rechts, klicken Sie auf weiter, bis Sie aufgefordert werden, eine drahtlose Verbindung auszuwählen. Wir wählen unseren Zugangspunkt und geben das Passwort ein. Geben Sie im nächsten Fenster mit der äh, Datenschutzrichtlinie auf der Fernbedienung die äh, Schnellvorlaufstaste äh, 289 links zum Schnellvorlauf ein. Auch in diesem Stadium können Sie eine andere Sequenz verwenden. Mood-Taste, Lauter, Voll, Plus, Kanal, Hoch, Channel, Mood-Taste. Wählen Sie den gewünschten Smart Hub aus. Der vorherige Datenschutzbildschirm wird angezeigt, indem Sie alle Kontrollkästen aktivieren und ziehen. Als nächstes müssen Sie sich mit einem Konto anmelden. Klicken Sie auf Erstellen oder Anmelden, wenn Sie es bereits haben. Beenden Sie das TV-Setup. Nach diesen Manipulationen sollte Samsung Smart Hub aktiv werden. Danach können Sie den Zugangspunkt trennen und ein normales LAN- oder Netzwerkkabel anschließen. Und das ist alles. Daumen hoch, vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss.